Die verblüffendsten Gesundheitsirrtümer. Nummer 1. Möhren sind gut für die Augen. Stimmt nicht. Um den Tagesbedarf an Vitamin A mit Mohrrüben decken zu können, müsste man mehrere Kilo am Tag essen. Nummer 2. Vorbräunen auf der Sonnenbank schützt vor Sonnenbrand. Das nützt überhaupt nichts. In Sonnenstudios wird UVA-Strahlung eingesetzt, die zwar bräunt, aber nicht wie UVB-Strahlen einen Schutz aufbaut. Nummer 3. Spinat enthält besonders viel Eisen. Nö, fast genauso viel wie Schokolade. Vor mehr als 100 Jahren wurde bei einer Untersuchung der richtige Wert 2,9 Gramm in 100 Gramm Spinat falsch aufgeschrieben. Uh. Dieser Fehler wurde von einer Generation zur nächsten falsch weitergegeben. Nummer 4. An Wunden sollte viel frische Luft ran. Falsch. Luft trocknet Wunden viel schneller aus. Dadurch gibt es stärkere Schorfbildung, möglicherweise sogar Narben. Verletzung besser unter einem dichten Pflaster feucht halten. So können sich Gewebezellen für einen spurlosen Heilungsprozess bilden. Nummer 5. Alkohol wärmt. Ganz im Gegenteil. Nachdem der Puls zuerst ansteigt und man das Gefühl von Wärme bekommt, weiten sich die Gefäße und der Körper kühlt sogar aus. Die verblüffendsten Gesundheitsirrtümer. Von ihrer BIC direkt gesund.